Bevor das Video startet, eine kleine Ansage, es ist alles nicht so gelaufen wie gedacht, deshalb nimmt, nimmt mein Intro und alles, was ich über Barbecue sage, nicht ernst, bin hier gerade völlig mit den Nerven am Ende. Ihr werdet alles erfahren im Video. ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid, aus meinem Hotelzimmer in Marokko, Agadir und wir werden heute Barbecue testen, in Marokko, in Agadir. <lacht> Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Wir werden da zu Fuß extra, habe ich, hab ich geguckt, 35 Minuten. Wenn wir hinwalken, vielleicht noch ein bisschen Street Food snacken. Wenn wir was finden, ich weiß nicht, lasst euch überraschen. Denkt an Gutschein, an euer Kommentar. Ich pin das an, 50 Euro Gutschein an irgendjemanden. Einfach so, suche ich mir eins aus und sagt mir, ich habe es in jedem Marokko-Video gesagt, wo soll ich hin? Auf der Welt, es geht jetzt öfter ins Ausland. Wir steppen jetzt los und werden los, äh, äh, äh barbecue. Genau, weil ihr seid ein wunderschönes Hotel zu machen. Da bin ich mal hype, was uns da erwartet, guck mal hier, wunderschöne Hotelanlage, das muss ich euch noch zeigen, wunderschöne Hotelanlage, super nettes Personal hier, aber auch vieles äh, läuft hier nicht ganz so perfekt. Hey, how are you? Ich gut, ich gut. Yeah. Okay. You, you very good. Yeah, I, I, I, I try my best. <lacht> <lacht> I have a nice day. <lacht> zieht das mal rein, Mann. Detektor. Ja, ich kann nicht anders. Ich muss meine Meinung zum Hotel vom Stapel lassen. Bio Plaza. Geiles Personal, geile Anlage, aber unhygienische Zimmer. Auch noch vollgequalmt. Ich schwör's euch, ich muss ich mein Zimmer wechseln. Zieht euch das rein. 10 Euro, 25 Minuten Sauna. Also ich sag's euch, für 17 Euro in der Drei-Sterne-Sauna. In Buxude gehe ich in die Sauna. Da zahlst du 20 Euro für 50 Minuten. Ich... Oh, Leute. Und das war teuer, das Hotel. Meine Freundin ausgesucht. Ich musste. Ich werde bald Hotelkritiker. Glaub mir. Jetzt geht's weiter. barbecue -to. How are you, my friend? Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Alles gut. <lacht> ja, danke. Bei dir auch? Ja, prima. <lacht> ja, alles perfekt. Ich wollte dir meinen besten Freund einmal. Ja. Der hat mir dieses originale Hugo Boss T-Shirt für einen Sportpreis hat er mir gegeben. Danke dir, mein Lieber. <lacht> Beste Ware. <lacht> Zieht euch das rein, Alter. Und sowas in Marokko, Alter. Huhuhuhu, hu, mein Lieber. Ja. Marokkanisches Barbecue werde ich jetzt essen. Ja, ja. Danke schön. <lacht> es gibt hier auch noch ein Geschenk, kriege ich? Ja. Welches? Das ist Agadir Magic Dusse. Einfach. Ja. Probieren. Ich kenne diesen Kram. Es ist einfach. Warte mal, ich weiß noch wie. Wie ah, hat mir meine Mutter das damals gezeigt? Leute. Ah, haha. Ja. So nicht. Ah, leicht, leicht, ne? Ja. Mach grad ein Video, weißt du, ich, ich werde Barbecue, äh, okay. werde ich essen. Und dann komme ich hier nochmal wieder, okay? Okay, willkommen. Alles klar, danke schön. Alla. Alla. <lacht> <lacht> danke dir auch, ciao. So, jetzt wird's hier aber endlich mal loswerden. Google ist unser bester Freund, Er wird uns helfen. Ich komm auf rein in Bewertung. Bei TripAdvisor, oder wie das heißt, richtig kranke Bewertung. Hier in Anführungszeichen 4,1. Ferne, traditionelles, marokkanisches Barbecue. Über offenem Feuer. 32 Minuten. Ich gedacht, das ist schneller, Mann. Ich bin doch schon fünf Minuten unterwegs. Bei dem Wetter wirklich, das, das ach, schlaucht ein bisschen. Ich weiß selber nicht, warum ich jetzt schon wieder lache, aber er schlaucht. So, wir okay, haben einen guten Freund. How are you, man? Sagst du was, oder? Ich brauch Marokkaner. Weißt du, was ich meine? Marokkaner Frau. Nein, weißt du, Marokkaner. Aschi Maschi. Komm. Nein, nein, nein, nein, nein. Zeig mal Chef, okay. Nein, nein, nein. Nee, nee ich hab Verabredung. Wie in Kamera. Da wartet jemand. Ja, ist sauer. Das ist euch die absolut beste Entscheidung zu Fuß. Ich liebe das immer wieder. Hier durchgehen, guckt euch das an. Oh, die Palmen, die Blumen, die Leute, auch wenn die nerven. Egal, weil erlebt was. Alle gehören in die Hölle, die so eine Tour mit, mit dem Auto machen. Das war zu hart ausgedrückt, sorry. Aber ihr wisst, was ich meine. Yeah. Das also ist schwerer, da hätte es als gedacht. Überall Bauarbeiten, hat ja auch der Reiseführer gesagt, weil die jetzt in zwei drei Jahren äh, Agadir richtig aufpimpen wollen. Muss ich irgendwie mich, mir da den Weg durchbahnen. Eine Minute sollen wir da sein. In einer Minute? Nein, Leute, es ist oh Nein, it's closed. Und yeah. es ist closed because of Corona, yes? Because of Corona. <laughs> oh, oh. I go over there, then I go in my mind and come back to you, okay? <laughs> thank you <laughs> Alles geht schief, Mann. Mein ganzer Plan ist im Arsch. Vergiss was ich gesagt habe mit, mit, uh, mit, mit Barbecue. Ich muss nachdenken. Ich werde jetzt einfach Freestyle irgendwas Heftiges fressen. Ich beginne das hier in dem Restaurant mit einem kleinen Salat. Glaub mir, es wird noch viel geiler jetzt werden, als wir eigentlich gedacht haben. Ich werde jetzt komplett hier irgendwas aus dem aus Ärmel werde ich hier zaubern, was nochmal mal war geiler ist, als dieses Barbecue je gewesen sein wäre. Äh, jemals gewesen. Jemals, äh, dieses Barbecue jemals gewesen. I need a little salad for a starter and then I'm looking for a food explosion. Can I take your best salad? Surprise me. Marokkan Salat. habt es gehört, Leute. Es gibt einen mar marokkanischen Salat jetzt als kleinen Start. Und auch in diesem Video muss ich wieder sagen, Leute, ich bin komplett eingeölt. Deshalb sehe ich so wie eine Ölsadine aus. Bei dem Wetter, glaubt mir, genau das Richtige. Die Zitrone hat mich gerade schon so angelacht. Da. Wenn ich vernünftigen Salat bestelle, das, was ich erwarte, ist ein schön angemachter Salat. Ein schönes Dressing. Schön Essigöl. Langt schon. Einfach Essigöl auf dem Salat. Ein guter Essig. Ein gutes Öl. Unter Umständen ein bisschen Süße noch durch irgendwas. Zitrone. Super Salat. Was ich nicht mag, sind, wie mein Vater das immer so sagt, schönes Metro-Dressing. Die Leute kaufen beim Großmarkt und sagen, jedes Dressing schmeckt gleich. Wie beim Griechen, glaubt mit jedes Dressing gleich. Hier haben wir einen schön frischen Salat. Nicht viel Tamtam. Vom schmeckt er frisch, nicht wie bei mir im Hotel. Schmeckt jede Gurke, als wenn die acht Jahre schon gelagert wurde. einfacher, ehrlicher Salat ist das. Ich werde jetzt hier reingehen. Vorn brummt hier, hier der Bär. Jetzt ist immer noch was los, wundert euch nicht, aber ich denke, dass so gerade Mittagszeit, wo die Leute eher zu Hause sind, vorn war hier die Hölle los. Hier war komplett die Holle los. Da werden wir was Geiles finden, da bin ich mir sicher. Alles geht schief, man. das ist kein richtiges Essen, Mann. I'm looking for original American food. I need everything but not Tajin because I eat yesterday and the day before I eat Tajin, I need another one. Another one. Uh, Don't so have some. Mehr mehr. Oh, okay. Das Ist nicht so schlimm. Huh? Ist okay. Scheiße, Mann. alles geht schief, Leute. Hier hat der Berg gebombt, letztes Mal. Scheiße. Ich wollte doch nur Barbecue. Marokkanisches Barbecue, habe ich mich drauf gefreut. Oh, mein rechtes Auge tränt, schon den ganzen Urlaub. Ich weiß nicht, woher das kommt. Oh, das riecht so schön nach Meer, Leute. Also egal was kommt, ich nehme hier irgendwas, egal was. Sehr auf, wenn es nicht marokkanisch ist, ich werde mir hier was reinfetzen. Hier brummt auch jetzt noch der Bär. Hier sitze ich, Bam. und werde jetzt schon was zu essen bestellen. Schön mit Blick aufs Meer, Blick auf den Strand. Wenn ich wollte, könnte ich da direkt über den Sand rüber, zack, ins Wasser springen. Nach dem Essen. Macht wir aber nicht, nach ne? 30 Minuten warten. what the best taco? Taco, best Juno. Then I will take this one. Best man. Oh, was, was, was passiert? Sandwich und Taco. Nicht marokkanisch, aber trotzdem gut. Taco gibt es hier gefühlt in jedem Restaurant. Also der ist die Konkurrenz groß, man muss gut sein, um sich zu halten. Meine Theorie, der Taco wird rein scheppern. Warm aus dem Ofen. Drei Brötchen, viel zu viel, Mann. Ich habe keinen Bedarf, das gerade zu essen ist. Irgendwie lacht mich das nicht so an, wisst ihr? Guckt es euch an, sagt selber, was, was, was, ob ihr da jetzt voll reingesnackt hättet. Aber normalerweise, wenn ich Brot sehe, ich muss mich zurückhalten. Mit Dip, dass ich mich nicht voll esse, bevor die Hauptspeise kommt. Aber ich habe gerade keinen Bock, das zu essen. Das zu essen, das zu essen. Das zu essen. Ich jetzt mal ehrlich, Leute, das muss doch aufgeschnitten werden. habe ich noch nie gesehen im Restaurant. Ein paar schöne Scheiben, zack, hat man Lust reinzudehnen. Da muss ich das ja aufreißen, zack, da rein irgendwie. Also, Drei Brötchen, auch ich alleine, was soll ich denn damit anfangen? Ich habe doch normales Essen bestellt. Wisst ihr, wie soll ich das denn alles essen? Jetzt mal ehrlich, wenn ich Frühstück oder sonst was, drei Brötchen. Ich esse doch nicht mehr als drei Brötchen. Drei Brötchen, dann bin ich satt. Außer ich gehe auf Restaurant, dann bin ich mit Kopf an das Bein. Ne? Aber wisst ihr, was ich meine? Das geht doch nicht. Also oh, nice, nice, nice, nice, nice, nice. Also Sieht übelst Fastfood-Style aus, aber ich erwarte, dass es geil schmeckt. Und die Pommes bisher auch überall. Ne, in einem Laden waren die ganz gut hier. Müll. Ich hoffe, das andere Essen schmeckt zumindest. Nicht richtig durchgebacken, Leute, was ist das? Wirklich von innen noch roh gefühlt die Pommes, aber egal, egal. Die für mich auch absolut lieblos aus. Einfach so ein Brot mit Fleisch drin, aber wenn es geil schmeckt, schmeckt geil. Absoluter Müll. Sogar auf eine Sehne gebissen eben, Leute, Alter. Wer wirklich sagen das selten. Brot wie Pappe, kein Gewürz dann gar nichts. How are you? Hallo! You want something? Take this for you. Und das hier ja auch noch? For So, guck Leute, ich will jetzt nicht auf Messias tun so. Also, wenn man richtig Hunger hat, ist das natürlich dann auch noch in Ordnung. Aber die freuen sich. Okay, gib mir ein Sandwich. Ganz Taco meine ich. Ganz Taco. Kann man sich geben, muss man sich aber wirklich nicht geben. <lacht> gut, dass ist eine Soße drin, sind so viele Geschmacksverstärker drin, irgendwie, dass es schmeckt. Aber das schmeckt so, wie wenn man sich irgendwie aus der Tiefkühltheke, den allerbilligsten Scheiß, nicht mal gut und günstig, noch schlechter aus irgendeinem Restbadenposten, holst du dir Fleisch, zack, da ist dann so ein Raucharoma drin. So, da siehst du als Zutat Rauch Rauchsalz und sowas, kannst du knicken. Ja, das kannst du komplett knicken. Ich gebe das den Jungs jetzt auch drüben, die freuen sich. Weil das ist immer noch essen, bevor ich mir das jetzt reinzwänge oder als wegschmeiße, gebe gibt es ein Jungs da drüben. Da müsste was anderes, aber das ist der größte Müll. Das muss nicht sein, Leute. Das muss nicht sein. Hey! hey. hey. hey. hey. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Holle! H-O-L-L-E. Da vorne, Real Talk, da hat der Berg gebrummt. Da werde ich jetzt, glaube ich, auch mehr was reinfetzen. Die essen da auch schön. Wenn wir mal um die Ecke so Hallo. Ich wurde erwischt. Es wird eine schöne Paella geben, eine schöne Paella Royal. das wird es jetzt geben. Da hast du jetzt erstmal kleingeschnitten. Erstmal umgesetzt, was ich eben bemängelt habe. Die schönen grünen Oliven, die schwarzen, denen vertraue ich nicht. Meistens einfach mit Eisen geschwärzt. Ich komme nicht klar auf sowas. Mm. Leck Oliven. <lacht> <lacht> How are you? Ah, ganz klar. <lacht> Marokko ja, man. Alles gut. <lacht> ja, oh, <man>. bis <lacht> <Yeah, this> wann? <one. lacht> Marokkanischer Rücken hier. How are you, Chef? I hope the food uh, smells good, smells bad, but tastes good. The best taste here, all over the beach, all over the world. <lacht> ich wusste gar nicht, was ich bestellt habe. Ich denke, das wird uns richtig befriedigen. Ich glaube, er hat mir auch Hummer reingemacht, Mann. Ich glaube es nicht. Es ist doch Hummer, oder? Yeah. Das ist kein Hummer. Ehrlich Leute, halt mich für dumm, aber ich weiß nicht was... What's that? Uh, lobster. Lobster? Lobster. I have to explain it in German. Moment. You know how to spell it in, in English? Ja, yeah, Lobster. Oh, could you uh, type it in English? Yeah. I think it's better. Ah. Lobster, Deutsch. Hummer. Es ist ein Hummer. Hummer, yeah. <laughs> The lobster you have here, they are on live or you have dead lobster? No, live lobster. Yeah, for real? Yeah. I can show it? Yes, of course, why not? But ah. first I have to, I have to der holt mir alles raus. Ah, da. Ich hab's da, du da. Ich hab's da, du ist da. Die haben da, du bist da. Ich hab's da. Ich da. Ich hab's da. Ich irgendwie Ich <lacht> das <lacht> oh, oh, oh, oh. <lacht> ihr müsst euch vor Augen halten. Alles was ihr esst an Fleisch und Fisch lebt. Jetzt tut jetzt nicht so, als würde ich hier einen auf, auf Dings machen. And now I have to eat. Danke, <lacht> danke. Das erste Mal Hummer, Leute. Sehr komisches Feeling, die Hummer da noch in der Hand zu haben. Man muss sich vor Augen halten, Alles lebt, was wir essen, also an Fleisch, natürlich Fisch. Und Wenn man es dann so in der Hand hat, ah, vorher das, das ist schon ja. irgendwie, oh, schmerzt ein bisschen. Ich glaube, das sagt man oft bei Sachen, schmeckt wie Hähnchen. Ist hier aber so ein bisschen, tatsächlich auch, so zumindest die Gewürze. Mega lecker. Ich habe gar nicht danach gefragt, das ist bestimmt voll teuer. Konsistenz auch fast wie Hähnchen. Bisschen fluffiger, würde ich einfach sagen, nicht so komprimiert. Das ist der richtige Ausdruck. Noch ein bisschen weicher, zarter als Hähnchen. So würde ich sagen, genau. Frittiert und auch paniert. Scheinen sie noch mal Mehl gewälzt zu haben. Manchmal esse ich hier einfach die Schale mit, das knackt so schön, wisst ihr? wunderbar wegsnacken. Die Sache ist so ein bisschen halt Fastfood charakter noch mit drin. Wir habt natürlich hier diese, ich sag jetzt mal Schrimps. Tut mir leid, ich, die Begrifflichkeit immer Schrimps. Gar nicht sonst was, ich verplane das immer. Tut mir leid, aber schmeckt geil. Das wird einfach Hähnchen sein, denke ich mal. Feini. Mhm. Mhm. Ein ganzer Feini. Hähnchenfleisch, lecker gewürzt, gut angebraten, ein bisschen trocken, stört mich aber nicht, der Geschmack ist trotzdem top. Nicht trocken wäre natürlich besser, aber immer noch sehr lecker. Das ist wieder Butter, butterzart, saftig, das zerfällt im Mund komplett. Das wird schicken sein. Also... Es ist Hähnchen. Ich habe noch nie so zartes Hähnchen gegessen. Geschmack könnte intensiver sein. Also keine Ahnung, marinieren, ein, zwei äh, oder und noch einen Moment einwirken lassen. Aber von der Zartheit, unnormal. Und mega cross. Wobei, guck mal, wo ich die Tagine gegessen habe im anderen Video. Das war auch so unnormal zart. Die scheinen in Marokko irgendeine Zubereitungsart zu haben für Hähnchen. Die ist anders. Dieser Bereich. Als wäre das Innere püriert, sag ich mal. Als wäre das, ähm, sag ich mal, wie Kartoffelstampf oder so, wisst ihr? Von der Konsistenz ist zerfällt einfach. Es ist nicht da. Ganz krass. Kalamar. Alles leicht tomatig angemacht. Super reis. Oma-Essen am Agadir Beach. Hört sich gut an. Okay, geht gar nichts mehr raus. Das Essen hier würde ich jederzeit wieder essen. Das kann bis muss so ein Typ sein. Ich bin es eigentlich nicht, weil dieses Poolen mich übelst nervt. Und dann kommt so ein bisschen was bei raus. das Was für Pistazienesser? Ich esse auch keine Pistazien, mich nervt das immer, diese rauszupoolen. Oh, Leute, Fazit zu der paille tomatig, außergewöhnlich. Hat mich überrascht. Ich liebe es, wenn mich was überrascht. Und dieses Hähnchen zum Beispiel, Welt. Hummer auch mein erstes Mal Hummer in meinem Leben. Krass gewesen, das so, so jetzt mal zu essen irgendwie. War für mich ein geiles Erlebnis, hat auch geil geschmeckt. Paella und so an sich kann man sich sehr gut geben. Ein, zwei Punkte habe ich umgehauen, der Rest war lecker. Habe mich gefreut, das Video machen zu können. Ich danke euch. Danke fürs Zuschauen. Da nochmal vielleicht ein Einspiel, weil ich es vergessen habe, Bewertung. Das ist das einzige, was ich bewerten würde heute, weil das andere war eine Null. Aber das ist eine 8 von 10 von mir. Außergewöhnlich an ein paar Stellen. Nachbesserungsbedarf ab 8 von 10. Sehr lecker gewesen. Ich beende das Video an dieser Stelle für ein Abo da. Ich hoffe, euch gefallen diese Auslandsgeschichten. Dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Und äh, ja, abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Sehr viele haben mich nicht abonniert, die diese Videos gucken. Und macht die Glocke an, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn was Neues kommt. Und dann bis zum nächsten Mal.